Hallo, heute ein kleines Intermezzo. Was ist das denn? Ja, äh, kleines Zwischenvideo. Gut, ich hatte ja jetzt äh, in meinem letzten Video gesagt, ich kaufe mir so eine andere Android-Box. Das ist die von Ameri. Und da habe ich gedacht, äh, zu schade wegzutun. Ne? Was mache ich mit so einem Ding? Ne? Das ist also diese PC-Box, Android drauf und was tun damit? Ne? Gut, das Ding ist ja mit einem Ethernet-Kabel bei mir verbunden. WLAN benutze ich nicht, WLAN-Antenne ab. Das Ding so eingestellt, dass es nur über Ethernet im lokalen Netzwerk rumturnt. Ja, da habe ich gedacht, was mache ich mit dem Ding? Ein Vorteil ist natürlich, die Dinger sind leise. Da kam ich drauf, kann ich daraus ein Nasslaufwerk bauen. Hier zu den anschlüssen stromanschluss per usb das ding hat strom gut hier ist ein usb stick drin zum beispiel 32 GB. das wäre jetzt mein nas speicher könnte auch eine externe festplatte sein mit einem terabyte hier in meinem test 32 GB usb stick äh, darauf soll als gespeichert werden was ich über einen anderen pc auf meiner kleinen android box über das netzwerk auf den usb stick übertrage. hdmi kabel damit ich mal auf dem monitor gucken kann was das ding so macht und ein usb kleines stickchen für tastatur maus also das ding ist momentan so eingerichtet wie ein nass laufwerk wie habe ich das gemacht hier seht ihr mal das bild äh, live bild von meiner webcam wo ich auf den Monitor gerichtet habe, ne? weil das so ein bisschen zuckt, das liegt daran, äh, ihr seht das Webcam bild live von dem Android-Gerät. Darauf habe ich jetzt styliert FTP -Droid. FTP Droid. Und wie ihr sehen könnt, ist das Gerät so eingestellt, dass es nur über Ethernet äh, Kontakt aufnimmt, ja. Und wir haben, ich glaube mal Licht so. So, jetzt sieht man, FTP-Droid läuft, habe ich so eingestellt, dass es automatisch gestartet wird, sobald ich die Kiste einschalte. Gut, mein Android-Kistchen ist also mit meinem lokalen Netzwerk verbunden. FTP-Droid läuft. Und meine Fireball habe ich so eingestellt. Meine Fireball, jetzt muss ich meine andere Tastatur nehmen. Das ist ja verwirrt, meine fireball von meinem lokalen Netzwerk, dass die IP 111 nicht ins Internet darf. Mir gefiel das nicht, dass diese ja, Android-Boxen ständig im Internet rumturmen. Ich will es ja nur als NAS-Laufwerk verwenden. Gut, wir haben also, wie gesagt, FTP-Droid drauflaufen. Natürlich musste man zum einmaligen Installieren dieses Apps noch eine Internetverbindung haben. Gut, jetzt sehen wir, FTP-Droid läuft und man sieht auch die Verbindungen, die mein PC, den ich hier im Moment im Video verwende, mit der IP30 zum Gerätchen, ne, zu der kleinen Box, wo ich vorher das Bild gezeigt habe, ihr versteht, was ich meine. Da hat ja die IP111 bei mir, diese Android-Box und serviert, ne, also serviert über ftp ne. Über die IP 111, Port 2121, einen alternativen FTP-Port. Ja, jetzt FTP. Gut, habe ich natürlich dann eingestellt. Kann man hier oben mit diesem Symbol in der Ecke, hat man das gemacht, kann man hier oben sagen, starte oder stoppe den Dienst oder die Benutzereinstellungen ändern. Zum Beispiel habe ich da einen Benutzer angelegt, The RecRunner. Der muss natürlich FTP surfen. Ja, also der Benutzer muss, ja, muss ein Zugriffsrecht haben. Ne? Kennwort festgelegt. Und in den erweiterten Optionen musste ich erstmal einstellen, dass mein USB-Stick, ne? dass der hier als Verzeichnis genommen wird. Da, wo die Dateien drauf landen sollen. Ne? Das ist jetzt quasi unser network Tech storage also der Speicher, wo es drauf landen soll. Gut, das eingestellt und gestartet den Dienst. Und das Ganze kann man noch mit den Optionen von dieser kleinen App so einstellen, dass das Ganze auch beim Start direkt läuft. Das zeige ich auch noch mal kurz. Und zwar kann man da wieder zurück, jetzt muss ich mal ein bisschen hier fummeln, ja, ich habe nur zwei Tastaturen, gar nicht so einfach hier, ne? aber kompliziertes Video. Also, wir sind auf der kleinen Box, wir können in den Einstellungen in den Optionen uns noch aussuchen, dass diese, na nicht jetzt, nicht wirklich jetzt, äh, dass diese Anwendung FTP-Droid automatisch gestartet wird. Und zwar auch dann, wenn ich das Gerät einschalte, ohne dass ich Monitoren habe, ohne dass ich auf die kleine App klicken muss. So, und das zu so, Wi-Fi habe ich abgeschaltet. Ne? Brauche ja nicht, ich brauche kein WLAN. Ne? Internes Netzwerk langt mir vollkommen. Und dann läuft das so. Und was kann ich da tun? Jetzt bin ich wieder auf meinem lokalen PC. Fireball, wie gesagt, dann hinterher so eingestellt, dass das Ding nicht mehr ins Internet kommt aber natürlich im lokalen Netzwerk rumgeistert. Und dann kann ich hier zum Beispiel von meinem Ubuntu-PC aus sagen, stelle eine Verbindung her und Datei mit Server verbinden, und zwar eine FTP-Verbindung, habe ich hier bereits gemacht. FTP, The Recorder, also der Benutzername, den ihr dort freigegeben habt, add und dann die IP-Adresse meines Android-Geräts bei mir 192.168.0. 111 Doppelpunkt und dann der Port 2121 21 quasi ein alternativer FTP Port ne? Standardmäßig hat das 21 hier 2121 eingestellt und hier seht ihr greife ich bereits auf meine NAS quasi zu, meine netzwerkfähige Festplatte, ne? was nichts anderes ist als der USB-Stick der im Android-Gerätchen steckt. So, jetzt gehen wir mal aus. Bild. Darauf greife ich gerade zu. Über das Netzwerk von meinem anderen PC aus. Dann greife ich drauf zu. Hier Android, hier läuft diese App. Die surft, also macht einen FTP-Service. Und ich greife auch den USB-Storage zu und kann dort jetzt meine Videos zum Beispiel ablegen und das Ding macht kein Geräusch der USB-Stick sowieso nicht, es könnte auch wie gesagt eine externe Platte sein und ich kann meine Dateien dort ablegen wer jetzt kein so ein Gerätchen hat, ist das auch nicht tragisch, vielleicht habt ihr ein altes Handy dann macht das halt über WLAN, sei es denn drum, wer den WLAN mag na, könnt ihr im Prinzip das gleiche machen, altes Handy, nur wie ihr daran, wie gesagt, dann USB-Stick anschließt, vielleicht mit irgendeinem Adapter, weiß ich nicht. Mit so einer PC-Box geht das prima. Gut, das kleines Intermezzo wollte ich nur gezeigt haben, bevor die andere Box kommt, mit wir dann weitermachen. Ich hoffe, ihr mit zu haben, verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.